So, dann herzlich willkommen und zurück aus der Kaffeepause. Jetzt beginnen wir mit den Lightning Talks. Das wird folgendermaßen ablaufen, dass jetzt einfach im Fünf-Minuten-Takt äh, uns drei Themen kurz vorgestellt werden. Und äh, beginnen wird Hans-Jörg Stark zu dem Thema Open Drone Maps. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe eigentlich auch um es leuchtet nicht. Hört man mich? Ist ja. Gut? Ah, ja, Entschuldigung. Also Open Drone Map. Also ähm, es ist mir, um ganz ehrlich zu sein, fast etwas unangenehm vor so vielen Leuten zu sprechen und ich habe den Eindruck, es ist mehr Talk als Lightning. Aber wie dem auch sei, ähm, es geht eigentlich so um, um das hier oben. Äh, ich arbeite seit vergangenen Sommer bei den Schweizerischen Bundesbahnen. Dort gibt es neun Kompetenzzentren für Drohnen. Und es geht jetzt darum, dass ich mir in diesem Kontext... Open-Source-Tools anschauen wollte, die ähm, drohnenbasierte Bilddaten verarbeiten. Und ähm, ich habe bewusst den Konjunktiv gewählt, weil ich nämlich gar nicht so sehr dazu kam, wie ich ursprünglich wollte. Und deshalb ähm, möchte ich einfach mal dieses Open-Drone-Map in dem Sinne thematisieren. Und möglicherweise gibt es unter euch äh, Leute, die haben da sehr viel mehr Erfahrung. Und sonst stelle ich es einfach vor, dass es das gibt. Open Drone Map ist vielleicht nicht das, was man erwarten würde, im Sinne von, dass es eine Karte ist, sondern es ist eine, eigentlich ein Toolset, bzw. eine kommandobasierte ähm, Anwendung. Die Webseite, die seht ihr hier. Und ihr seht auch, äh, die Definition ist ein Open Source Toolkit, um ähm, drohnen Bilddaten, also oblique Bilder, zu prozessieren und da kann man einiges damit machen. Es gibt ein Wiki dazu, wo man ähm, einiges an, an Hilfe findet. Ist, ist nicht ganz so nachgeführt, aber einiges steht schon da. Was macht Open Drone Map? Es erstellt diverse Produkte, ist wirklich super, eine Punktwolke, DGM, texturiertes Oberflächenmodell, Autofoto und auch ähm, gemäß Webseite Work in Progress, das habe ich noch nicht ausprobiert, eine klassifizierte Punktwolke. Ich habe mich hauptsächlich wegen dem Autofoto ähm, mit, mit der Lösung beschäftigt. Also ich hatte gesagt, Kommandozeilen basiertes Werkzeug. Das Ganze läuft unter Docker. Und ähm, ihr seht, das ist ziemlich einfach. Also ich habe hier einen Python-Befehl. Ich gebe an, wo liegen meine ganzen Bilder, die ich mit der Drohne aufgenommen habe. Das könnten dann eine ganze, ganze Serie von Bildern sein. Und dann gebe ich einen Projektname an. Der Projektname dient dazu, ein Verzeichnis zu machen und dort werden dann all die einzelnen Produkte, die Open Drone Map erstellt, ähm, hineingespeichert. Also so beispielsweise sieht das dann aus, wie ich das bei mir durchgeführt habe. Es gibt noch eine weitere Option, die ähm, ganz hilfreich ist in Bezug auf die Geometrie bzw. die Genauigkeit, dass man, sofern man das dann hat, Kontrollpunkte mitgibt. Also ich kann sagen, ich habe ähm, Punkte, die ich kenne, mit exakten Koordinaten und dann muss ich halt schauen in den Bildern, ähm, die ich aufgenommen habe, wo liegen diese Kontrollpunkte und kann dann mit dieser Zuordnung von Pixelkoordinate bzw. effektiver ähm, Raumkoordinate die Genauigkeit verbessern und so das etwas ähm, präzisieren. Es gibt einige Runtime-Parameter, das nicht abschließend, das findet ihr alles auch auf dem Wiki beispielsweise man hat ein ganzes Projekt prozessiert und möchte dann nur einen Teil davon machen, also vielleicht nur das Autofoto nochmal rechnen, mit anderen Parametern, das dann möglich, oder nur ein Ausschnitt. Und das hier vielleicht ähm, das Interessanteste, das sind jetzt eben die Ausgaben, oder beziehungsweise die Ergebnisse. Ihr seht beispielsweise, hier liegen dann die Bilder drin, ähm, und hier beispielsweise das Luftbild als PNG, beziehungsweise als TIF, das ist das, was mich am meisten dann interessiert hat. Und als Beispiel, ich habe hier so ein paar Bilder, natürlich nur, dass ihr mal seht, wie, wie kommt die daher, was ist das Original mit, was komme ich rein. Mit einer Mavic Pro geflogen und das ist dann das Ergebnis und ihr seht, das Ergebnis ist so, naja, aber hauptsächlich ging es um dieses Gebäude und ähm, wenn man da etwas näher reinzoomt, dann sieht man, so sieht das aus, also grundsätzlich. Ähm, eigentlich gut ausgefüllt, aber man hat trotzdem so einzelne Löcher. Ich hatte bisher noch nicht die Zeit und die Ressourcen, dem exakter nachzugehen, mit den verschiedenen Runtime-Parametern da zu spielen, um das zu verbessern. Ja, das war es in dem Sinn eigentlich schon. Ich bin in dem Sinn ähm, froh, wenn diejenigen unter euch, die damit schon mehr gemacht haben, ähm, sich bei mir melden oder auf mich zukommen und mir vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben. Also in dem Sinn habe ich den Talk mehr gemacht, auch zum, zur Anregung vom Gespräch oder zum Austausch. Ähm, bei, das Problem ist bei uns, wir haben halt bei den SBP so viel proprietäre Software, die ich einsetzen muss, in Anführungszeichen. Und ich hatte einfach die Zeit, nicht das etwas detaillierter anzuschauen. In dem Sinne tut es mir leid, wenn ich da vielleicht einige von euch enttäuscht habe.